Zu Gast bei, jetzt wäre es mir fast passiert, ich hätte fast gesagt, zu Gast bei Mika und Co. Das ist natürlich totaler Quatsch. Ich sitze hier bei Josefa Sommer. Josefa, erstmal hallo. Hallo. Und Mika, wer sich ein bisschen auskennt, wer vielleicht Kinder hat, die im Alter sind, Mika ist natürlich die Starheldin aus Ostwind. Und Ostwind, der wurde genau hier gedreht, hier auf dieser Treppe. Das weißt du viel besser als ich. Wir sind, glaube ich, immense Entscheidungen getroffen ja, und dramatische Szenen und genau da sind wir. Josefa, mal so ein bisschen erzähl uns, wie, wo sitzen wir hier? Das ist ja schon sehr familiär, haben wir ja. eben schon festgestellt. Also wir sitzen ja auf der Treppe vom Haupthaus, wo meine Eltern drin sind und ähm, ja, das ist so eigentlich die Haupttreppe in dem Film, wo alles <lacht> stattfindet eigentlich, wo die Tasse vor Schreck fallen gelassen wird und äh, im ersten Teil, glaube ich, war das und das ist so der Drehmittelpunkt, wo wir gerade sitzen. Wenn wir uns hier einmal umgucken, du hast eben so erzählt, da wohnt meine Schwester, da wohnt mein Bruder, da wohnt mein, ich weiß nicht wer noch alles, die Schwiegermutter. Äh, das ist so ein bisschen wie bei Hanni und Nanni bei euch? Ja, man fühlt sich hier sehr äh, wie bei Immenhof, also wie wirklich, es ähm, ist einfach so familiär alles hier. Das ist eine Familiengesellschaft, die das alles auch betreibt, den ganzen Betrieb. Und äh, meine Schwester wohnt direkt neben mir mit ihrer Tochter. Wir wohnen hier direkt nebenan mit unseren zwei Kindern. Meine Eltern wohnen hier in dem Haus. Das heißt, wir haben auch immer eine Oma und einen Opa dabei. Das ist eigentlich sehr, praktisch, sehr, sehr, sehr praktisch. Wobei meine Eltern auch nicht viel Zeit haben immer, weil sie selber, mein Vater ist eigentlich den ganzen Tag hier unterwegs und ähm, räumt auf und baut Sprünge. Und also ist eigentlich den ganzen Tag auf dem Trecker unterwegs und macht Heu und Stroh und all so was eben dazugehört. Mhm. Und mein Bruder, der wohnt oben in dem Haus an der Straße und meine Schwiegermutter direkt gegenüber. Also. Und ihr seid im Grunde eine Familie komplett rund ums Pferd? Das ja. Ist schon, und das schon sehr lange? Deine sehr Eltern lang. sind schon sehr lange hier? Seit ja. wann? Seit 77 sind die jetzt hier oder 78. Also meine Schwester war ganz klein, mhm. die ist die älteste von uns. Die war, ich glaube, noch nicht mal ein Jahr, als sie hierher angefangen haben. Und da war auch alles noch nicht so, wie es ist. Also es, war wirklich, es gab kein fließendes Wasser, es gab keine richtige Toilette, Gott, keine wo Heizung. ja, also meine Eltern, es gibt Fotos da, wo man wirklich denkt, wie geht denn das überhaupt? Und meine Mutter hat sogar noch Medizin studiert zu der Zeit und war mitten im Examen. Und also es war wirklich so, wo du dir denkst, oh Gott, das würde ich jetzt gar nicht mehr schaffen. Mhm. Aber es ging irgendwie und die haben sich hier wirklich dieses Paradies aufgebaut. Und das war schon eine Passion, wenn du sagst, deine Mutter hat Medizinschied, die Passion deines Vaters mhm. und ihr seid da hineingeboren worden? Ja, also meine Eltern haben beide Vielseitigkeit geritten früher, also meine Mutter auch, die haben sich auch übers Reiten kennengelernt in Göttingen damals. Und ähm, mein Vater hat damals den ähm, Zuchtbetrieb geführt, also in Alsfeld, mhm. ähm, früher noch in Darmstadt, also die Verkaufsaktionen sozusagen. Also hat hat er ge genau. mhm. Das hat er geführt und war da Leiter und ähm, hatte eigentlich sein ganzes Leben lang mit Pferden zu tun. Und dadurch ist das halt entstanden. Also wir sind quasi damit aufgewachsen und können uns auch gar nichts anderes vorstellen. Ich habe bei dir gelesen, du hast schon sehr, sehr früh gesagt, ich will die Pferde auch beruflich machen. Ja. Warum eigentlich? Denn mal ganz ehrlich, es ist schon auch ein harter Job. Ein es ganz ist ja nicht Job. alles immer nur, ja. wie bei Hanni und Nanni. Ja, es ist ein harter Job, wobei ich jetzt nicht den äh, Weg gegangen bin, den vielleicht andere gegangen sind, wie ähm, die Ingrid Klimke und Michi Jung und so, die haben das ja wirklich, die haben das ja studiert, sage ich mal. Ich bin ja eher über die Physiotherapie-Schiene so ein bisschen da reingekommen. Rutscht. Ich habe erstmal was ganz anderes gemacht. Ich habe zwar immer geritten, habe aber mhm. erstmal so eine Grundausbildung gemacht als Physiotherapeutin nach dem Abitur war dann auch noch mal im Ausland und habe einfach noch gar nicht so viel Pferde gemacht, als ich so 18, zwischen 18 mhm. und 20 war. Hatte dann ein Pferd, was ich auch immer geritten bin und habe auch immer Sport betrieben, aber halt nie so Erfolgreich, sage ich mal. Ich war eigentlich mehr Letzter als Erster. <lacht> okay. Also ich aber bin auch öfters Da auch was, mehr ja, also ich hab, als Erster. Also ich habe viel Pony-Deutsche Meisterschaften geritten und auch dann Junioren und junge Reiter hatte ich leider kein Pferd. Aber die Tour habe ich schon immer mitgemacht. Aber war wirklich damals Kreuz-Junioren-Deutsche Meisterschaften, war ich wirklich mit Abstand Letzte. Also das ist doof. Vor aber Let Ziveter. letztendlich, ja, letztendlich ähm, habe ich schon auch daraus gelernt. Also schon auf jeden ja. Fall. Man muss ja auch die Niederlagen irgendwie ähm, erleben, finde ich. Es ist immer schwierig, wenn man als junger Mensch schon hoch erfolgreich ist und auf einmal dann vielleicht ja. mal was das passiert. Immer, ja. Also ich kann jetzt den Erfolg, den ich jetzt mit Hannes habe, wirklich auch, weiß ich, einfach zu schätzen, glaube ich. Also das ist einfach schon was Besonderes. Hat man nicht immer. Nee. Das ist schon... Ich würde sagen, zu Hannes und Co und deinem Reiten kommen wir gleich noch... Ich kann nicht umhin, die Frage brennt, wie stelle ich mir denn das vor? Hier klingelte irgendwann mal das Telefon, Mensch, wir wollen einen Pferdefilm drehen, das würden wir gern bei euch machen. Ganz so war es wahrscheinlich nicht. <lacht> nee, ähm, hier gab es irgendwie, glaube ich mal, ich weiß gar nicht mehr, das war schon so lange her, aber hier gab es mal so einen Filmscout, kam hier mal her und hat, mhm. sich, diese, hat sich das alles angeguckt und hat dann gefragt, ähm, ob wir Interesse hätten, das als Filmhintergrund mitzuhaben. Also, und dann haben wir erstmal ja, natürlich gesagt ja und wussten aber noch gar nicht, was eigentlich auf uns zukommt. Und dann hat sich das so entwickelt. Ich glaube aber, dass die vorher in ähm, Westfalen angefangen haben und ähm, da mal gefragt haben, aber die westfälische Filmförderung irgendwie nicht so mitgespielt hat und die hessische aber natürlich mehr. Und dadurch hat sich das hier kristallisiert. Meines Wissens, korrigiert mich, wenn es falsch ist, sind es jetzt vier Ostwindfilme? Fünf. Fünf. Also der fünfte wurde gerade gedreht. Vier ja. sind im Kino schon gewesen und der fünfte wurde gerade gedreht. und. Das heißt ja, ja wahrscheinlich hier wochenlang Ausnahmezustand. Gar nicht mal so, also ähm, es ist Ausnahmezustand auf jeden mhm. Fall, also jetzt gerade zum fünften Teil war es äh, wirklich Wahnsinn, was sie hier auffahren, teilweise an Windmaschinen um Sturm zu machen und also es ist schon verrückt, also... Guck mal, wir haben heute gar keine Maschine nee. dabei, also, also riesengroße Kräne, Kameras, die so quer über den Hof fliegen, also an so einen Kran mhm. und... Das ist schon irre was da, da kommen LKWs scharenweise und Menschenmassen. Das ist schon, aber dann letztendlich der Dreh der Szene ist ein ganz kleiner und ist auch, es wird halt ganz viel gedreht. Ne? Also es, mhm. wenn jetzt zum Beispiel heute auf der Treppe gedreht wird, dann wird auch den ganzen Tag auf der Treppe gedreht. Die und Runde. der Rest des Hofes ist dann für euch Genau, aber wir müssen, ja, ja, das schon, aber wir müssen schon immer darauf achten, wenn die drehen, dürfen wir nicht reden. Also da muss schon alles still sein und dann darf kein Pferd über den Hof. Und, die Autos dürfen nicht hier stehen und das ist schon muss man schon ein bisschen was beachten. Aber letztendlich können wir schon alle unsere Sachen machen, die wir sonst auch machen. Ihr wart da auch nicht involviert oder hattest du mal irgendwie so eine Rolle? Durftest du mal einen auf die Koppel führen? Im ersten Teil bin ich über die Leinwand geritten. Aha, da, wir müssen alle nochmal <lacht> den ersten Teil gucken. Ich <lacht> ja, bin im Schritt aus dem Hof raus und das habe ich ungefähr 30 Mal gemacht. Ah 30, das geht ja noch. <lacht> ja. Ähm, ihr habt auch Ferienkinder, ja. darauf hat das sicher auch Auswirkungen gehabt. Aber mhm. ich würde sagen, da laufen wir jetzt erstmal los und gucken uns hier erstmal alles an. Und Sehr gerne. ich glaube, die erste Station wäre dein, wie du so schön sagst, dein Arbeitszimmer. Mein ne? Arbeitszimmer. Da gehen wir jetzt mal hin. <lacht> so, wir schlendern jetzt über den Ostwindhof. Ich reite auch nicht mehr lange Über die Heiligenheimen. <lacht> <lacht> Zum Arbeitszimmer. Was heißt denn Arbeitszimmer? Ja, mein Beruf ist ja nun mal die Physiotherapie, die ich auch mit Leidenschaft betreibe und das auch wirklich liebe. Ja. Ich hatte früher eine Praxis für Menschen äh, hier im nächsten Ort, habe das jetzt aber alles umstrukturiert auf die Pferde. Weil und Menschen bin... schwieriger sind als Pferde? <lacht> Oder andersrum? Und das... nicht, nicht unbedingt, nur es wurde dann tatsächlich zu viel. Also ja. wenn ich äh, Menschen und Pferde und Reiten, das ist einfach, das ist einfach zu viel ja. gewesen dann. Und ähm, habe jetzt eben, ich habe beide Ausbildungen eben gemacht und habe ähm, jetzt, dadurch, dass ich halt hier auch wohne und wir jetzt eben so Möglichkeiten von diesem Raum haben, haben wir halt ein Therapiezentrum draus gemacht, sodass wir halt alles haben. Wir können die Pferde, die zur Therapie kommen, können wir mit aufbauen. Also ich kann sie reiten, ich kann, ich kann anfühlen, was mit dem Pferd nicht, nicht stimmt. Wo können wir ansetzen mit den Behandlungen? Wir können eigentlich alles ähm, machen, so wie es eigentlich sein soll, glaube ich. Und Menschen machst du gar nicht mehr? Also ich mache immer noch mal Notfälle von meinen Stammpatienten auf jeden Fall, wenn sie irgendwelche Probleme haben. Natürlich mache ich dann auch Menschen, aber ich habe jetzt nicht mehr die ähm, Praxis, die ich halt so mhm. mal gemacht habe, als ich noch keine Fälle gemacht habe. Wollen wir reingehen? Ja. Jetzt stehen wir in deinem Arbeitszimmer. Was hast du so schön gesagt? Mein Herzenszimmer? Ja, ja. aber also jetzt sieht es ja super aus, Ja. aber der Weg war relativ weit und ja. die Geschichte dahinter, die ist ja eigentlich total irre. Ja. Wie bist du denn zu diesem sehr, sehr schönen Arbeitszimmer ja. gekommen? Also ich habe einen ganz tollen Pferdebesitzer, der ähm, mich lustigerweise nach der Euro in Stregom angerufen hat und mich gefragt hat, ob ich nicht mal auch Pferde von ihm reiten möchte. Und dann habe ich dazu auch natürlich zugestimmt. Und dann war ein Pferd dabei, was eben ähm, sehr schwierigen Rücken hatte. Also der mhm. war wirklich unglaublich fest und auch ein bisschen Kissing Spines und wirklich mhm. nicht, nicht schönen, schönen Rücken hatte. Und dann habe ich ihm halt vorgeschlagen, mit dem Pferd zusätzlich zu der Physiotherapie eben nochmal zum Aquatrainer zu fahren. Um also den hast du behandelt Genau, und den habe ich behandelt da war und dieses dieses Das mache ich ja generell immer genau. mit allen Pferden. Also ich mhm. behandle die und reite die. Und ähm, da habe ich halt gesagt, es ist für das Pferd wirklich sinnvoll, vielleicht mal zum Aquatrainer zu fahren, um die Rückenmuskulatur wirklich noch besser aufzubauen, mhm. weil der unterm Sattel eben nicht so gut aufgebaut hat, wie ich es eigentlich erhofft hatte. Da haben wir so einen... Genau. Best und dann bin ich da immer hat. hingefahren ja. äh, zu, zu dem Aquatrainer. Und dann hat er gesagt, wie, wieso machen wir das denn nicht bei dir, du hast, kannst doch, hast doch alles da, also wir können doch das auch bei dir ähm, hinstellen sozusagen und dann können wir da ähm, was draus machen. Und dann habe ich natürlich mich total riesig darüber gefreut und habe gesagt, ja, natürlich, wo sollen wir das machen? Und dann ähm, ja, war er hier, hat sich das hier alles angeguckt. Und dann haben wir aus diesem Raum eben diesen tollen Raum gezaubert, der halt früher wirklich Fohlenscheune war. Zeig ich doch ruhig ja. einmal die Bilder. So sah, sah das, das vorher so aus. Sah das finde ich schon aus. Aus. Hier hinten war so ein Hafer Silo drin. Hier sind unsere Fohlen drin aufgewachsen. Also es war ein Fohlenlaufstall mit Heu und allem Dreck, den man eben so da drin hat, wenn man eine Scheune hat, die man Na halt klar. mal benutzt und mal nicht. Ja ja ja. Und wer hatte denn? Ich meine, da braucht man schon ein bisschen Fantasie, ja. wenn man das jetzt so sieht und sieht jetzt das. Ja. Wer hatte die Vision? War das deine, dass du sagtest, hier passt das? Oder? Ja, das, Wir haben halt alle hier drin gestanden und er hat den Raum sich auch angeguckt. Man, das sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Hier könnte sowas reinpassen. Mhm. Und dadurch, dass ich eben schon mal da in sowas, bei sowas war, wusste ich ja, wie groß das etwa ist. Und mein Bruder hat eine sehr gute räumliche, räumliches Sehen. Oder okay. kann sich viel vorstellen. Und ähm, der hat dann gesagt, warum machen wir es nicht so, da hinten machen wir einen Abspritzplatz, hier machen wir den Aquatrainer ähm, und oben drüber noch ein Solarium. Und dann habe ich gesagt, ja okay, dann hat er mir das gezeichnet, hat das einmal mir vorgelegt ah, okay. und dann habe ich gesagt, okay, das passt perfekt. Das machen wir. Und das, dass das aber so ein Raum wird, das konnte man sich natürlich in dem Moment noch nicht mhm. vorstellen. Wir haben dann die ganzen Wände absp abspritzen lassen, alles neu verfugt, dass die das rauskommen. Das ist alles, die sind dann, also die sind alt belassen alt und, und alles alt belassen, nur ja, auf neu gemacht sozusagen. Und das hat, diese Wände haben halt den Vorteil, dass es unheimlich kühl ist im Sommer mhm. und im Winter kannst du es eigentlich auch ganz gut heizen, weil alles hier drinnen bleibt durch die dicken Tore und die Mauern. Das ist eigentlich alles schon und es hat natürlich auch einen gewissen Flair. Ich. Absolut. Jetzt sagt man doch, aber ihr Vielseitigkeitsreiter, ihr müsst ja immer ewig trainieren. Das ist ja, ja auch klar, logisch. Wie viel Zeit hast du denn noch? hier überhaupt in deinem Arbeitszimmer zu sein? Also ich habe ja das Glück, hier einfach zu wohnen und alles hier im Haus zu haben und auch tolle schöne Das ist aber auch manchmal das Pech, oder? Man ist immer greifbar. Ja, wobei das hier eigentlich, wir müssen tatsächlich Termine machen, um uns zu sehen, weil wir alle ja arbeiten und alle wirklich, es ist, wir, machen, wir haben, sind ja eine GbR, eine Familien-GbR und wir müssen Treffpunkte ausmachen, wo wir mal zusammensitzen und alles besprechen. Mhm. Und ich habe ja das Glück, hier zu wohnen und meine Eltern hier zu haben, sodass wir mit den Kindern auch immer gut alles irgendwie organisieren können. Und ich arbeite halt morgens im Stall, dann reite ich, mhm. bin dann mittags irgendwann fertig und dann ähm, habe ich nachmittags hier den Therapiebetrieb. Und das passt halt super, weil ich das von zu Hause aus machen kann. Und wie viele Pferde reitest du und wie viel hast du im Therapiebetrieb? Ich habe also hab ja hier viel Laufkundschaft, deswegen kann ich gar nicht sagen, wie viele Pferde ich hier im Therapiebetrieb habe. Bei mir stehen habe ich immer zwei bis drei. Es kommt immer darauf an, wie viele eben okay. gerade akut da sind. Jetzt momentan ist nur eins da, weil das andere gerade gegangen ist. Okay. Ähm, aber habe immer eigentlich so zwei bis drei Therapieboxen feste, wo dann eben auch mal Notfälle kommen können. Oder mal ein Pferd nur für eine Woche. Wenn jemand in Urlaub fährt, der möchte gerne, dass das Pferd eine Woche in Aquatrainer kommt, dann kommen die auch zu mir. Okay. Und dann habe ich eben in den restlichen Boxen sind äh, brit Pferde es sind sechs Boxen noch. Also ich habe sechs Berittpferde plus einen äh, eigenen noch mhm. und die reite ich dann auch. Was wäre denn nun mal als Beispiel? Was ist denn so ein Notfall? Da sagst du, der muss jetzt sofort herkommen. Ähm, ja, wenn es ja, ist immer schwierig zu sagen, jetzt zum Beispiel ein Pferd, was einen Sehnenschaden hatte und jetzt wieder antrainiert werden soll und die aber zu Hause die Möglichkeit nicht haben, den Schritt zu führen oder dass er im Wasser laufen soll. Und ähm, es gibt ja viele Sachen, wo, das, wo man das zu Hause in einem Einstallerbetrieb nicht so ganz hinkriegt, mhm. ne? wenn, wenn ein okay. Pferd nicht auf den Paddock gehen darf aber zweimal am Tag zehn Minuten Schritt geführt werden muss. Und wenn man berufstätig ist, ist es ja eben schwierig, das umzusetzen. Also und das ist ja auch steigernde Schrittbewegung. Also ja, ja. das Pferd, wenn du einen akuten Sehnenschaden hast, es ist ja nicht mehr so, dass du die einsperrst in der Box und die sollen da jetzt kurieren, ja, ja. sondern du sollst sie schon in Bewegung wieder aufbauen. Und das ähm, so als Privatmensch in einem Einstellerbetrieb hinzukriegen, ist nicht immer einfach. Hilfe uns noch einmal ganz schnell, Aquatina Hinten rein, vorne raus. Hinten rein, vorne raus, <lacht> genau. Darunter, logischerweise, klar, das Laufband. Und mit der Wasserhöhe spielst du, oder? Genau. Also, ähm, wenn die Pferde das erste Mal da sind, dann es kommt immer auf das Pferd drauf an. Es sind ja, gibt ja auch Pferde, die einfach Angst oder noch nie auf dem Laufband waren und das nicht kennen. Mhm. Dann haben die Angst und sind so ein bisschen verkrampft. Dann lasse ich die erstmal nur auf dem Laufband laufen mit einem ganz bisschen Wasser, dass sie mhm. überhaupt erstmal das kennenlernen. Deswegen empfiehlt sich halt immer, wenn die Leute hierher kommen, dass sie eine Zehnerkarte haben, um die Pferde wirklich langsam... Ja wie im Schwimmbad? Ja, <lacht> weil es ist okay. halt, du kannst halt kein Pferd, was das nicht kennt, direkt hoch ja, ja, ja, Das ja. kann sich am nächsten Tag nicht mehr bewegen. Jeder ja. kennt das, wenn er mal an der See war und vielleicht auf einer Sandbank äh, gelaufen mhm. ist. Es ist schon extrem anstrengend, gegen ja, Wasser ja. zu laufen. Ja. Ist das auch so, je höher oder niedriger, dann ja. werden eben auch andere ja. Muskelpartien ja. angesprochen, Damit genau so wahrscheinlich auch noch. Ja, genau ja. so ist es. Also je höher, desto mehr muss das Pferd durch den Körper arbeiten, desto mehr hast du die Beugung in den Gelenken, desto mehr mobilisierst du das ganze Pferd, aber desto anstrengender ist es auch. Mhm. Das mhm. Ist, äh, deswegen, wenn die kommen, das erste Mal, dann ein bisschen Wasser, mhm. nicht ganz so lange und das steigert man dann langsam. Sonst hast so du keinen so einen Hannes, Hinfekt. um jetzt auf Hamilton, sagt hier keiner, also sagen wir einfach Hannes, ja. äh, zu kommen, was macht der da drin für Einheiten? Der ähm, läuft nicht zu lange, also der läuft auch nur zwischen 15 und 20 Minuten, sage ich mal, und der läuft aber relativ hoch. Also ich mache es nie höher als bis Intensiv, zum Kakaigelenk. aber... Ah, okay. Ja, Ah, Also, das, nee, okay. also, mein, also weil es bringt einfach nichts, weil du dann wieder, äh, wenn du es noch höher machst, müssen die Pferde so doll gegen den Widerstand arbeiten, dass sie den Rücken schon wieder wegdrücken. Okay. Okay. Also du willst ja schon, dass die Pferde über den Rücken arbeiten Na, und dann. mit einem langen Hals laufen. Und das ja. kriegst du eigentlich am besten, wenn du die Wasserhöhe bis zum Kapalgelenk hast. Sehr ja. spannend, sehr gut. Prima, ich würde sagen, dann gehen wir noch mal ein Stück weiter. Ja. So, jetzt stehen wir hier in der Mitte. Von, ich verkneif's mir, gut Kaltenbach. nicht Gut Kaltenbach, <lacht> sondern, sag uns einmal, wie heißt denn hier euer super idyllischer Hof? Gut Weizrott. Gut Weizrott. Wir waren gerade da hinten, Aquatrainer, uh -huh. dein Arbeitszimmer mit uh -huh. deinem Stallbereich. Uh -huh. Was haben wir jetzt hier? Das sind die ganzen Pensionsställe, also Pensionsstall 1, 2, 3. Okay. Und hier haben wir noch einen ähm, ja. Betrieb für behinderte Kinder oder Kinder mit Behinderungen, Handicap, ja. Und die Pensionspferde, das macht alles dein Vater? Mhm. Und die, äh, das Therapiereiten? Therape Therapeutisches Reiten, ja. das macht der Verein zum Ponydrom. Also Ponydrom Das e machen wir selbst. Ja. Okay, ja. alles klar. So, dann haben wir hier oben noch, was sehen wir denn hier noch? Hier ist der Stall von meiner Schwester mit Ponyreitschule und Kinderbetrieb und Reiterferien und sowas alles. Das befindet sich alles hier in dem Bereich und da oben sind unsere Wohnungen und Häuser. Das heißt also, wenn hier Sommerferien sind, habt ihr hier auch Vollaction? Ja, dann ist richtig Reiterzeichenlehrgang oder ähm, ja, es kommen auch die ganz Kleinen zu, zum Reiten. Und, und ja. können die hier auch wohnen? Die können sich die Ferienwohnungen mieten, okay. aber die sind dadurch, dass wir ja hier nochmal mal Filmdreh hatten, ähm, relativ viel ausgebucht. <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. Hier kommen wahrscheinlich ja. viele Mika und ja, Genau. Ist das so? Ja, ist so. Okay. Genau so ist es. Ja, ja. Und dann sage ich, ich will auch mal. Ja. Und die wollen dann aber wahrscheinlich auch den Ostwind sehen. Was machst du ja, Wir dann? haben ja viele schwarze Pferde hier. <lacht> die kriegen dann so ein paar Streben ins ja, Aha, Hier wird getrickst. <lacht> Achtung. Nein, das ist sicher gewollt. So, und jetzt kommen wir hinten. Ihr habt zwei Reithallen. Mhm. Die werden von dir aber, glaube ich, nicht ganz so viel benutzt. Ne? Ja, wenn es in Strömen regnet, gehe ich auch mal in die Halle, keine Frage. Okay. Aber ich, solange es geht, versuche ich schon draußen zu reiten. Also auf dem Platz haben wir einfach mehr Platz und mehr Möglichkeiten. Wir haben einen Dressurplatz, einen Springplatz. Wir haben ein tolles Gelände mit vielen Bergen. Also ich muss ja auch alle fünf Tage an Berg zum Galoppieren. Das habe ich hier Gott sei Dank auch alles. Von daher. Und diese Trainingspläne, du sagst gerade alle fünf Tage ja. an Berg zum Galoppieren. Wer sagt die alle fünf Tage? Machst du das oder mit wem besprichst du das? Äh, das also das ist eigentlich ein normaler Trainingsplan für ein Pferd, was im Vielseitigkeitssport geht. Mhm. Äh, sollte man schon alle fünf bis sechs Tage ein Ausdauertraining einbauen. Mhm. Ähm, ich mache aber auch vom DOKR so ein Trainingsprinzip ähm, oder Konzept mit, mhm. wo das ähm, übertragen wird ans DOKR. Also ich reite immer mit GPS. Okay. Und dann sehen die, wie lang ich galopiert bin, dann wird, genau, wird nochmal Laktat gemessen und sowas alles, damit man wirklich den Fitnesszustand des Pferdes perfekt weiß. Und über die Jahre kommt man da auch so rein. Also deswegen hat sich eben ausgetestet, je mehr, also alle fünf bis sechs Tage ist so das Beste, was du machen kannst. Okay, okay. Und jetzt es ist es ja nicht mehr lange, es sind noch knapp drei Wochen bis ja. zur Euro. Zweites Mal Euro das ja. Schon, oder bist du ja. noch extrem entspannt? Mm, naja, man ist schon aufgeregt, aber man freut sich drauf. Also, es ist schon wieder ein tolles Erlebnis, hoffe ich, wird es werden. Also, man freut sich einfach auf das, was da kommt, wenn es kommt. Es mhm. kann ja auch noch viel passieren. Na, ey, oh, Holz, <lacht> es, ist ja Holz. Einfach, es ist ja einfach so. Also es ja, ist ja. Leider, man sitzt ja gerade an Julia, leider Gottes. Es ist ja. einfach, Pferde können sich verletzen. Es kann ganz schnell passieren, dass du nicht mehr dabei bist. Deswegen freut man sich über jeden Tag. Je näher man rückt, ja, desto natürlich. besser. Und alles, ist ja, und alles ist heil. Und ja. Ja, ja, ja. und hier kommen wir jetzt so ein bisschen in dein Areal. Du hast einen eigenen Geländeplatz. Klar, anders geht es gar nicht, wenn man das nicht regelmäßig trainieren kann. Ne? Wobei ich mit Hannes jetzt nicht mehr viele Gelände-Trainings Gut, mache. Ja, also die jungen Pferde. Wir haben hier jetzt nicht so die Möglichkeiten wie jetzt zum Beispiel in Warndorf. Wir haben hier kleine Baumstämme, kleine Gräben, Wassereinsprungen. und so, das haben wir alles hier. Das können mhm. wir mit den jungen Pferden hier alles machen. Mhm. Aber wenn ich jetzt richtig Geländetraining machen möchte, dann fahre ich schon zum DOKR nach Warndorf. Wie weit ist das für dich? Das sind 167 Kilometer, also ja, zwei Stunden. Machst du einen LKW voll dann, sonst sich ja. nicht. Ja. ja, das schon. Und dann haben wir hier Dressur-Springplatz. Trainierst du hauptsächlich alleine, glaube ich. Aber hast ich habe einen, einen Springtrainer, der mir, wo ich versuche, so oft es geht hinzufahren, hier nach mhm. Oberkaufungen, dass ich nicht immer bis nach Warendorf fahren muss, weil das ja. ist halt schon auch immer eine Strecke und mit Familie nicht immer einfach zu organisieren. Ja. Ähm, der hilft mir sehr viel. Das ist der Michael Moss, der ähm, ja. einfach mich super kennt, die Pferde gut kennt und einfach mir da schon wirklich viel und mich auch wirklich mal auf den Hintern setzt, sage ich mal, sagt hier jetzt. So und so musst du das aber jetzt mal machen, sonst mm. wird das nichts. Und mm, das mm, ist mm. schon, das ist so, so mein Hauptmentor, in Anführungsstrichen, sage ich mal, der mir wirklich viel hilft. Und der kommt auch mit zur Euro dann? Das schafft er mal. Auf der Euro haben wir ja unsere Disziplintrainer. Also da und das ist dann kein Problem? Also viele brauchen dann ja mental so ihren Steady Coach, der. der ja, man ist ja über Telefon auch miteinander verbunden, aber im Prinzip kennen die Trainer am DOKR, Markus Döring, kennt mhm. mich ja auch sehr gut. Da fahren wir schon auch immer zum Springen hin, wenn es geht und auch Hans Melzer kennt mich ja schon über die Jahre. Also, und auch Jürgen Koschel, der hilft mir in der Dressur, die kennen die Pferde ja, ja, ja. und alles. Das ist schon ähm, kriegt man schon auch gut dann hin mit den Disziplintrainern, die da sind. Aber ich brauche ja jemanden, der mir hier auch viel hilft Ja. und ähm, dadurch, dass ich Familie habe, kann ich eben nicht immer so weit zum Training fahren. Das habe ich ja. letztes Jahr viel gemacht, aber das kriegt man gar nicht so gut organisiert, immer. Weil Wochen musst du schon mal alle zwei Wochen zum Springtraining fahren. Also ja. das ist schon... Ja, ja, ja. Und das ist halt einfacher, wenn ich hier um die Ecke fahre, als wenn ich immer nach der Bahnhof fahre. Ich weiß ja, die Vielseitigkeit ist die Krone der Reiterei und ich formuliere mal aus meiner Sicht, das Herzstück ist ja die Dressur. Ja. Mit wem trainierst du ein bisschen Dressur? Das ist der Martin Rathfelder, der ähm, kommt aus Hamburg, der kommt immer, ähm, versucht eigentlich einmal im Monat zu kommen, hierher mhm, zu kommen. Mh, mh dann versuche ich auch alle Pferde mit ihm einmal zu reiten. Es ist aber auch nicht immer so einfach, da Hamburg und Kassel natürlich auch ein bisschen voneinander entfernt sind. Und der kommt aber auch tatsächlich auch mal immer mit zum Turnier, wenn wir, wenn zum Beispiel Marbach Anfang des Jahres, da kommt er hin und hilft mir. Oder auch Mühlen ist ja dann auch mal da, also auch Deutsche Meisterschaften und so. Das ist schon, dann hilft er mir auch auf dem Turnier, weil er Hannes auch sehr gut kennt, mich gut kennt. Mhm. Also das ähm, sind schon so die Heimtrainer, die man hat und mit mhm. denen man viel trainiert. und ja, versucht das Beste irgendwie. Auszu also man zieht sich ja aus jedem Trainer auch was raus, was ja, man ja, für ja. sich braucht. Und ja. je mehr, desto besser. Also ne, das ja. ist schon, schon ein gutes Prinzip so momentan. Jetzt waren wir einmal rund um Gut Weizrott. Nicht, dass ich wieder was Falsches ja. sage. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir uns noch ein bisschen unterhalten. Ja, jetzt haben wir einen kleinen Sprung gemacht. Jetzt sitzen wir nämlich direkt neben dem Star Total von Josefa und das ist natürlich Hannes, der steht rechts neben uns. Wir sitzen hier im Stall im Hintergrund zur Youngster. Hier auch noch ein Youngster, also du bist auf jeden Fall genug zu tun, hätte ich jetzt fast <lacht> tun, mal so. Wir haben eben gerade schon gehört, mit wem du trainierst, wer dich... Jetzt unterstützt, jetzt heißt, in drei Wochen ist Europameisterschaft. 2017 bist du die erste Euro geritten, das erste Mal Aachen geritten. Aber der Weg dahin, der war ja jetzt nicht immer ganz einfach. Steilig. Steilig. Okay. Du hast schon... Wir haben ein bisschen geplaudert. Also Josefa hat ein bisschen Lehrgeld gezahlt. Sag uns zwei, drei Begebenheiten, die uns allen Mut machen, weil wir alle ja permanent Lehrgeld zahlen. wir mal bei den Ponys an. Was ist denn so das erste Erlebnis, wo du denkst, boah, da habe ich viel gelernt? Also ich hatte einen super Pony, muss ich dazu sagen, die immer schnell im Gelände war, aber überhaupt nicht durch so ging. Also es war wirklich nicht so wirklich gut möglich. Und dann hatte ich eine... Also ich bin, glaube ich, dreimal Deutsche Meisterschaft Pony geritten und hat, ähm, hatte endlich mal eine gute Dressur an der Deutschen Meisterschaft. Also unter gute Dressur heißt unter 70 Punkten. <lacht> das ist schon süß, ja. Und ähm, hatte auch ein gutes Gelände, mal null und in der Zeit. Das hatte ich halt auch nicht okay. so oft. Also war wirklich so, dass ich so unter den besten 35 vielleicht war, glaube ich. Und im Springen war ich dann aber so furchtbar aufgeregt und völlig fertig. Und meine Mutter war damals auch mit und die hat mich auch nicht viel beruhigt. Die war eher so, dass sie immer noch, noch schlimmer, aufgeregter war. Es war immer ein super Team, es waren alle nervös. Dann habe ich leider im Springen den falschen Sprung gesprungen und bin ausgeschieden. Oh, und seitdem darf deine Mutter nicht mehr mitfahren, Ach, was? Sie darf <lacht> immer mitfahren, immer sie will. Aber äh, es war halt, es ist halt jetzt können wir drüber lachen. Damals glaube ich hatte sie es dann nicht so leicht mit mir auf dem Heimweg. Also ich glaube ich habe die. Na ja, hallo, da liegt weiß. ja auch das Herzblut drin. Ist ja, doch klar. Es ist war, doch klar. Äh, Ja, es war lustig. Also Damals nicht, aber jetzt ist es lustig und ich glaube, man hat daraus gelernt. Man geht den Parcours wirklich gut ab, jetzt merkt sich die Sprünge, um keinen falschen Sprung zu springen. Aber, aber dieser Punkt der Aufregung, weil du sagst, du hast dich ja eigentlich wegen der Aufregung verritten, ne? Wie hast du den in den Griff gekriegt? Da kann man ja nicht auf irgendeinen Knopf drücken. Nee, den kriegt man auch nicht so gut in den Griff. Also ich glaube, man ist schon, ich glaube, jeder ist, ist glaube ich, ein ganz normales Bedürfnis, also was hat Bedürfnis nicht, aber. Es ist normal, aufgeregt zu sein, gerade bei einem großen Turnier. Und ähm, wenn man auch noch gut liegt, dann ist man noch aufgeregter. Aber man versucht das schon. Also ich versuche das mittlerweile wirklich auszublenden, dass ich nicht okay. reinreite, sage okay, jetzt mal kurz. Und das geht? Das funkt, also bis jetzt funktionierte es ganz gut in den letzten Jahren. <lacht> in den Weisen, Erfahrenen. Ja. Naja, wir haben noch hoffentlich ein paar, aber ähm. Dann war Junioren, Junge Reiterzeit, da warst du auch dabei und auch da hast du, glaube ich, ein relativ einschneidendes Erlebnis gehabt. Ja, ich hatte wirklich Pferde, die ähm, nicht immer von alleine liefen. Du hast ja hauptsächlich Pferde hier vom eigenen ja. Hof, aus der eigenen, damals noch eigenen ja. Zucht deines Vaters. Ja, oder ich habe auch Pferde von meiner Schwester übernommen. Mhm. Also die ist ja fünf Jahre älter als ich und wenn die rausgewachsen war, sozusagen, habe ich das Pferd übernommen und habe damit weitergeritten. Und damals war das auch ein Pferd, Percy hieß er. Der war eigentlich ein gutes Pferd, aber rotzfrech. Also wirklich ganz schlimm frech. Und dann hat er in der Dressur, auf dem Arbeitsplatz ging er echt gut und dachte ich, oh heute klappt's. Ich bin reingeritten und dann hat er wirklich die komplette Dressuraufgabe nur gebockt. Also in jeder Wolte hat er gebockt, gestiegen, umgedreht, also dass sie mich nicht abgeklingelt haben. Ja, <lacht> wunderbar. Das mich wäre Leute jetzt die noch. nächste Frage gewesen. Ja, aber also, sie haben dich zu Ende reiten lassen. Sie haben mich lassen. zu Ende reiten lassen, haben mir aber auch die dementsprechenden Punkte gegeben. Und ähm, im Gelände damals war es noch so, dass es war das eine Wegestrecke, eine, eine Rennbahn, die lange wo du noch. schnell mhm. reiten musstest und nochmal eine Wegestrecke, bevor du dann auf die eigentliche Geländestrecke gegangen bist. Mhm. Und das war, also er ist schon Wegestrecke gegangen, Rennbahn gegangen und nochmal Wegestrecke, er war schon eine halbe Stunde unterwegs, dann bin ich losgeritten, Kuhstrecke, bis zum fünften Sprung hatte ich ein super Gefühl, dachte ich, jawohl, jetzt geht's, dann reite ich um eine Kurve rum und der bockt wie ein... Wirklich schlimm. Auslöser? So keine Ahnung. Lust. Einfach, mhm. weil er gedacht hat, vielleicht er hat er jetzt keine Lust mehr weiterzulaufen. Ich weiß <lacht> es nicht. Auf <lacht> jeden Fall fand das doof und hat mich dann runtergebockt und ich bin dann wirklich runtergefallen. Damals gab es eben solche Strafzonen und wenn du in diesen Strafzonen runterfällst, hast du eben 60 Punkte. 60 Aber da hat es. man eigentlich keine Lust mehr weiterzureiten, nee. oder? Ich bin auch froh, heute ist es ja so, dass du dann aufhören ja. darfst. Damals musste ich weiter Und das Schlimmste ab dann null. Und dann war null. Also er war an den Sprüngen immer gut. Also aber das ist ich bin dann auch als erstes ins Springen gerissen. Als umgekehrt Fallfolge. <lacht> Aber was war also? Halt also dagegen ist das doch mit Hannes alles easy, ja. oder? Also äh, vielleicht ist das auch deswegen weiß ich es auch zu schätzen, glaube ich, du das für ein toller Kerl, ist einfach. Es gibt eine Sache, die darf nicht passieren, habe ich mir erzählen lassen, Es darf bitte kein Sprung da stehen, der aussieht wie eine Kutsche mit schwarzen Pferden <lacht> vorn dran. Das ist jetzt gemein, okay, ja. aber diese kleine Geschichte gönnen wir uns noch. Ja, also es ähm er mag keine schwarzen Pferde, deswegen ist auch lustig, dass Ostwind hier gedreht wurde, weil er einfach wirklich Angst hat. Vor Oder hat er seitdem irgendwas mit schwarzen Pferden? Nee, also das schwarze Pferd in Holland damals, in Renswaude war das, hat er ähm, da, bevor der Filmdreh war, hier kenn also da kennengelernt, in Renswaude. Und hat ähm, das war wirklich so ein schwarzes Pferd von einer Kutsche mit einem echten Schweif und wehender Mähne, aber eben aus Plastik. Aber es sollte eben das Kutschpferd sein und wir sollten nur über die Kutsche springen. Und er dachte sich aber, er kam aus dem Wald raus um die Kurve und er hat das von Weitem gesehen und ist schon gleich mit mir in die andere Richtung. Also ich kam da überhaupt genau. nicht hin zu dem Sprung, mich annähernd. Und dann lustigerweise war hier Ostwinddreh äh, Teil 1 und dann bin ich aus dem, von dem Turnier wiedergekommen und dann am nächsten Tag sind die hier mit dieser Attrappe, mit dieser schwarzen Pferdeattrappe <lacht> über den Hof gefahren und hat sich und? nicht mehr eingekriegt. Gott, <lacht> <lacht> hat er das Pferd aus Holland hier hergemacht. <lacht> Also der war wirklich fix und fertig. Also das mag er wirklich nicht. Also bis heute das, nicht. Das kann man sich gar nicht vorstellen, ja. weil er steht da jetzt mega ja. entspannt und, und... Der hat eben manchmal so komische Anwandlungen. Also der ist einfach, manche Dinge mag er nicht und dann mag er sie auch nicht. Und dann hast auch keine Dann Chance. Dann ist da dahinter aufholen, ja. okay. Aber nichtsdestotrotz, er ist ja einfach ein geniales Pferd, wobei auch der Weg einfach mit Hamilton nicht einfach war. Ja. Ne? Äh, du hast mir erzählt, ihr habt erst so mit 8-9 gemerkt, Ey, eigentlich ist das ein richtig guter Sportler. Vorher hat das nicht unbedingt nee. so ausgesehen. Der hatte nicht so die Ambitionen dazu eigentlich. Also eigentlich wollte er lieber auf der Weide stehen und gar nicht angeritten werden. Also mein Vater hat ihn auch den vierjährig einmal freispringen lassen und dann hat er ihn zurückgebracht und hat gesagt, also ich habe hier wirklich was gezüchtet, was einfach gar nicht springen kann. <lacht> das ist gar aber nicht. ungünstig. Ja, es aber war wirklich so, dann hat, wollte er ihn als Drosselfett verkaufen, aber auch da wollte ihn keiner und dann, ähm, ja, letztendlich mussten wir ihn irgendwann anreiten und dann war er schon Ende 5 und dann ist er sechsjährig, glaube ich, eine Eignung gegangen, in der er auch letzter war. Doch. Aber ich hatte ja. auch nur dieses Pferd. Ich konnte also ich ja. wollte gerade sagen, woher ja. hast du denn den Mut genommen, weiter zu ich also meine, meine Schwester hat immer schon gesagt, das ist ein gutes Pferd. Auch mein, also mein Vater hat dann, nachdem er eine Geländepferdeprüfung hat hat, eine ganz gute Einstellung, weil er eigentlich immer überall rüber gesprungen ist. Mhm. Auch wenn er nicht, nicht springen konnte und es so komisch aussah, aber er ist immer überall rüber gesprungen. Ja. Meine Schwester okay. hat in die ersten Geländepferdeprüfungen geritten und ähm, da war er nie platziert. Also fürs Bundeschampionat hätte es nie gereicht, aber er ist immer drüber gegangen und meine Schwester hat gesagt, das Gefühl da oben drauf ist super, Also das, weil der okay. immer halt durchgezogen okay. ist. Und ja, und dann habe ich ihn halt siebenjährig übernommen, da war ich fertig mit dem Abitur und hatte ja nur ihn. Also letztendlich haben, musste ich mich ja irgendwie mit ihm einfummeln, weil äh, irgendwas ja. wollte ich halt gerne reiten. Und dann ähm, ging das so los, aber in unserer ersten a ist er auch einfach an Sprung 1 umgedreht und nach Hause gerannt. Also, ja, auch weil der Sprung blöd war? Ja, weil er einfach, wollte nicht. Er hat keine Lust. Also, Sprung eins rüber und dann andere Richtung und zu den anderen. <lacht> so. Also er weiß, was er will. Ja, ja, Aber inzwischen ist es ja so, dass du dich sehr auf ihn verlassen kannst. Ja. Das haben wir schon viele Male gesehen. Aachen 2017, das erste Mal, war glaube ich so ein erster Riesenmeilenstein, wenn ich das weiß. Wir haben einen kleinen Film gemacht, die, äh, mitgebracht aus Wiesbaden dieses Jahr. Da habt ihr zwei gewonnen. Vielleicht kannst du uns ein bisschen was dazu erzählen. Ja, also äh, in Wiesbaden wusste ich halt, äh, man startet ja im Gelände in umgekehrter Reihenfolge, also man, die Besseren zum Schluss. Nach mir kam noch Dirk, vor mir war, war ähm, Jérôme Robinet. Und ich weiß, der reitet schnell. Also das ähm, war mir schon vorher bewusst. Deswegen habe ich mir gedacht, jetzt, ähm, jetzt oder nie. Also ich muss jetzt schnell reiten, damit ich hier äh, auch mal was abkriege. Und, und dann ähm, haben wir es halt auch <lacht> gehen lassen. Das wollte ich gerade sagen. Ja. Das hast du aber definitiv in die Tat ja. umgesetzt. Wiesbaden ist ja alles ein bisschen kleiner, ja. enger in dem Park. Aber das hat dich nicht gestört, Vollgas zu nehmen. Ja, also das ist sicherlich mit so einem großen Pferd wie Hannes ein bisschen schwieriger. In, ähm, aber er ist sehr wendig, auch, obwohl er sehr groß ist, sehr wendig und auch... Er verliert ja keine Zeit am Sprung, wie man hier sieht. Er springt rüber und galoppiert weiter. Also das mm, ist jetzt, mm, mm. Ähm, man kann ihn sehr eng wenden, man kann auch schnell reiten zwischen den Sprüngen. Von daher fiel ihm das auch leichter, auf dem Kurs schnell zu gehen. Aber es ist sicherlich einer der schwereren Kurse, in die Zeit zu reiten, mm. weil er einfach so eng ist und viele enge Kurven kommen. Und hier der Zieleinlauf, der ist ja immer im großen Springplatz. Jo, jo. <lacht> da hast du jetzt aber wirklich nochmal ja. die letzten ja. Sekunden. Ja. <lacht> Jede Sekunde zählt. Also nächste, im nächsten Leben wirst du Jockey, glaube ich, oder? <lacht> die, die, das sieht relativ so aus. Aber genau so, er ist gut drauf und genauso ist die Ambition, hoffe ich, für Lumülen, ja. die Europameisterschaft im eigenen Land. Was ist das jetzt für ein Gefühl drei Wochen vorher? Äh, spannend, aufregend auf jeden Fall. Also ich bin gespannt, was da kommt, was auch da steht im Gelände, was mhm. wir dann bewältigen müssen. Letztendlich glaube ich, ist es im eigenen Land noch mal was ganz Besonderes, weil wir erstens mal viel mehr sind. Also, wir sind ja zwölf Freitag, ja. die starten dürfen. Also, wir sind ein viel größeres Team. Ähm, dann haben wir natürlich viel, viel mehr äh, Input von zu Hause. Also, die Zuschauer sind, glaube ich, unheimlich viele, werden in mühlen da sein, die einem anfeuern. Wird ich. deine ganze Familie mitkommen? Ich denke, die ganze nicht, weil einer muss ja immer jetzt zu Hause sagen. sein. Wenn die ganze ist nur Müll doch fast es, schon voll. Das <lacht> <lacht> ist eigentlich schwierig. Also alle können eigentlich nie mitkommen. Es ja. ist auch oft also für die Kinder, auch für Leonie ist es vielleicht schon was Besonderes. Aber Ole ist eher so, dass es einfach noch zu viel für den wird. Er ist einfach noch zu klein, denke ich, ich. Wir müssen einmal einsortieren. Leonie ist jetzt zehn Leonie ist zehn. und, und reitet ja schon. Genau. Für Leonie ist es spannend. Die hatte ich auch mit den Aachen dieses Jahr. Und ähm, Ole ist aber einfach der, hat da noch keinen keine Lust drauf. Sind auch Na, zu es sei uns ein Fußball mit, er ja. ist ja, glaube ich, Kicker, ne? Ja, genau. Von daher, aber es wird auf jeden Fall was Besonderes, denke ich. Man sagt immer, Vielseitigkeitsreiter haben einen ganz besonderen Draht zu ihren Pferden. Ich widerspreche ja gern, weil ich glaube, dass Dressurreiter den auf jeden Fall ja. auch haben. Nichtsdestotrotz, du und Hannes, Hamilton, wie auch immer wir ihn nennen, ihr habt ganz sicher einen ganz speziellen Draht. Ähm, wir haben ihn vorhin sozusagen schon mal ein bisschen privat befragt oder dich zu ihm privat befragt. Das schauen wir uns mal an. So, Josefa, jetzt stehen wir bei dem totalen Star. Ja, da sind natürlich auch noch zwei, klar, logisch, Albert und Anton. Aber ich meinte schon den Hannes hier. Äh, Hamilton sagt, glaube ich, gar niemand, oder? Wenige, wenige. wenige. Äh, du hast diesen wunderschönen Satz gesagt. Hannes, weil er ein richtiger Hannes ist. Mhm. Wieso ist er denn ein richtiger Hannes? Was meinst du damit? Na, er ist halt so ein Rüpel, ne? Also, er ist, ähm, mein Vater hat ihn früher, als er Fohlen war, hatten wir den Namen mit H und hat ihn dann eben Hannes genannt, weil er einfach nur hat. Man Blödsinn Muss vielleicht kurz dazu sagen, selbst gezogen. Selbst gezogen, Das ja. ist natürlich die Krone. Und wir hatten früher unsere Fohlen eigentlich immer alle auf der Jährlingsweite, außer ihn, weil er einfach nur Blödsinn gemacht hat. Er ist über den Zaun gesprungen, ist von seiner Mutter abgehauen und hat wirklich nur, nur Quatsch gemacht und so ist er halt bis heute auch. Er ist so ein richtiger Rüpel, wenn er an Wasser einmal will und da steht eine Schubkarre dazwischen, dann äh, rammelt er über die Schubkarre rüber. Und <lacht> er ist halt wirklich ein richtiger Hannes, ein Chaot. Also er tritt gegen die, Ey, gegen die Tür so lange, bis er Futter hat. Es ist einfach... Okay, also ja. er macht sich bemerkbar. Ja. Aber wenn, ein Chaot, okay, verstehe ich auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite im Gelände kannst du dich, oder sieht es nur so aus, dass du dich da voll drauf verlassen kannst. Voll kann ich mich ja also er macht eigentlich ähm, alles möglich also ich bin jetzt auch kein äh, super Profireiter der immer perfekt zum Sprung reitet ich hatte auch schon mal eine schlechte Distanz oder ziehe zu viel oder kann auch mal alle möglichen Sachen passieren und er versucht eigentlich immer alles möglich zu machen er macht dazu nur einen kleinen Galoppsprung dazwischen oder mhm. springt früher ab und äh, nimmt mich mit mhm. Ja, eigentlich ähm, kann ich mich da davon. Wenn ich nicht alles komplett schief äh, hinlege, dann versucht er da schon alles möglich zu machen. Ich meine, die Stärke ist euer Gelände, ich glaube, das ist klar. Ja. Äh, so Dressur und Springen, wie hast du eben Salopp formuliert, das wäre auch nichts mit uns geworden. Aber so ein bisschen muss es ja trotzdem <lacht> klappen. Ähm, wie trainierst du ihn denn, viel Dressurmäßig oder sagst mhm. du, auch, nö, das ist nicht so meins, lasse ich lieber weg oder wie ist so euer, eure Strategie? Also jetzt versuche ich ihn halt durchlässig zu halten in der dressurmäßigen Arbeit, also ich versuche ihn viel ähm, ja, in die Tiefe zu arbeiten, über, über den Rücken zu arbeiten, weil ähm, er hat auch nicht den perfekten Rücken und das perfekte Körperbaugestell, dass er von sich aus so ist, sondern man muss ihn schon so arbeiten. Ähm, dann springe ich zu Hause eigentlich gar nicht. Also ich mache nur so cavaletti arbeit und kleine, kleine Sachen, damit er einfach Spaß und hat und motiviert bleibt und einfach sich so ein bisschen bewegt. Dann geht er viel, viel ins Gelände. Gelände heißt jetzt aber nicht trainieren Nein, Gelände, auch Bummelgelände. Auch mal, genau, ausreiten, einfach mal ein bisschen auch die Seele baumeln lassen, so ein bisschen Pferd sein. Dann geht er natürlich viel auf die Weide, auf den Paddock mit seinen Kumpels, das braucht er auch. Also wenn er vom Turnier nach Hause kommt die Woche danach, hat er eigentlich wirklich Freigang, sag ich mal. Und wenn er <lacht> direkt vom Turnier kommt, dann bestimmt er ja, wo es hingeht. Ja. Ne? Hast du es ist egal um welche Uhrzeit, egal, auch wenn wir, wir sind aus Polen äh, wiedergekommen morgens um fünf, es wurde schon hell. Er geht in die Box, pinkelt und schmeißt seine Schiebetür auf und da kannst du auch machen, was du willst. Du kannst dich vor ihn stellen, das bringt alles nichts. Er geht raus und dann geht er auf seinen Paddock und schmeißt sich in den Dreck und ähm, macht alles, was wir schön gewaschen haben und mit Glanzspray ähm, besprüht haben, weg. Also Einmal wieder richtig. Er hasst es einfach. Er hasst es, wie die Pest. Er hasst es, gewaschen zu werden. Er findet es einfach eklig und das muss runter und dann, also, wenn er dann sich gewälzt hat, dann geht er zufrieden einmal gucken, ob alles noch so ist, wie es war, als er weggegangen ist und dann geht er in seine Box und frisst. Also dreckig ist einfach cool. Dreckig ist cool, dreckig ist sein Ding. Und du hast äh, sein bester Kumpel, der ist auch hier ja. und das ist ja lustigerweise sein Bruder. Ja, sein Vollbruder. Also er ist, sein, ähm, schon, er ist einfach mit dem aufgewachsen, er steht sein ganzes Leben lang neben ihm in der Box, also seit er vierjährig, fünfjährig ist. Wir gehen immer zusammen auf den Paddock, wir gehen zusammen auf die Weide, sind früher auch zusammen aufs Turnier gefahren. Von daher ist das schon, und der wird auch immer erstmal gebissen, wenn er nach Hause kommt lustigerweise. Also er kommt, ich ihn an, macht die Gamaschen alles ab, und dann wird sein Bruder erstmal einmal gekniffen, damit er weiß, hier Rang ich bin Ordnung, wieder da. Ich der Heck. Ja. Okay. Ja, es ist schon. Also ich glaube, die beiden kannst du auch nicht trennen. Die sind einfach zusammen. Wie Arsch auf einmal. Die grauen sich auf dem Paddock, die lieben sich, die hassen sich, aber die würden sich niemals kloppen in dem Sinne. Aber das ist schon. Ich glaube auch jedes Pferd braucht seinen besten Kumpel, wie wir halt als Menschen auch. Aber ja. auf dem Turnier, da kommt er jetzt, es gibt ja welche, die nehmen das dann auch mit aufs Turnier, den besten Kumpel, damit ja, die... Das ja, kann ja. ich mir nicht leisten. <lacht> da muss er dann hier bleiben. Da der muss Beste er Kumpel. leider hierbleiben, also die Boxenpreise sind schon hoch. Also das, ähm, wenn er zu zweit fährt, merkt man das schon, dann klebt er eben an dem Pferd, was dann gerade mitfährt. Also dann wird mhm. er halt auch mal hinterher. Ähm, aber er ist dann nicht so, dass er da immer einen Kumpel braucht auf dem Turnier. Das ist okay. auch, wenn er alleine ist, wird er halt von seiner Pflegerin, der Kurdler... Betüdelt gemacht und getanzt findet er auch ziemlich cool glaube ich also sag mal du bist vielleicht nicht ganz groß ich bin auch nicht riesig aber er ist für einen Buschi schon enorm groß ja. ist das irgendwie äh, guck mal, knapp pass auf steht. deine Füße ab. ja ich habe eben gedacht es war knapp <lacht> ähm, ist das manchmal ein bisschen schwieriger ihn zusammenzuhalten irgendwelche ja. Wendungen zu kriegen ja. oder ist er so eifrig dass er das alles wettmacht also lustigerweise so groß wie er ist, er ist Unheimlich leichtrittig. Also schon als junges Pferd, der war immer wie so ein, also wie so ein Pferd mit Gangschaltung. Also du ähm, setzt dich drauf und reitest los und wenn du dich nach vorne lehnst, ist Gas und nach hinten lehnst, ist Anhalten sozusagen. Und der ist wirklich in der Startbox schwer zu halten und auch schwer zu bändigen. Dann wird er auch kopflos teilweise. Aber wenn es dann losgeht, ich kann mich erinnern, dass Hans Menzel schon manchmal helfen musste. Ja. Ne? Also, aber wenn es dann losgeht, ist es einfach wie Autofahren. Also, das ist wirklich, du hast nichts, der geht galoppiert immer oben, er ist immer schön an der Hand, du kannst leicht bremsen, du kannst leicht wieder zureiten. Es ist einfach, es macht einfach Spaß. Du hast nie lange Arme, es ist nie so, dass er pullt oder nach unten drückt. Es ist einfach sein Ding. Es ist genau sein Ding. Also da haben sich zwei gesucht und gefunden, ja, glaube ich, Ja, doch, auf jeden Fall. Ich meine, er lag als Fohlen auf meinem Schoß. Ich glaube, jetzt würde er es ab und zu auch noch mal gerne tun. <lacht> aber das geht nicht mehr. Das ist schon, er ist ja aufgewachsen und hier wird er auch sterben, wenn er mal. Hoffentlich nicht früh. Ich wollte gerade sagen, noch ein bisschen Zeit. Er hat noch ein bisschen er Zeit. Zeit. Erstmal noch Euro. Aber er wird diesen Hof nicht verlassen. Na, guck mal, dann frisst du noch ein bisschen. <lacht> und dann drücken wir auf jeden Fall für die Euro schon mal die Daumen, Hamilton. Hä? So, Josefa, jetzt wissen wir fast alles über Hannes, jetzt wissen wir noch gar nicht so ganz viel von dir. Du hast gesagt, der Hannes ist ein Rüpel, er ist total zuverlässig im Gelände, wie Autofahren mit Gangschaltung und bestimmt aber hier ganz klar, wann er aufs Paddock oder auf die Koppel will. Jetzt würde ich schon gerne noch wissen, was bist du denn für ein Typ? Oh Gott. Also rüpelig, das will ich dir jetzt auf keinen Fall unterstellen, aber wenn ihr jetzt, wie du schön gesagt hast, aus Polen, morgens um 5 warte hier zu Hause, da ist ja der Adrenalinspiegel wahrscheinlich schon auch noch ein bisschen aufgeregt, was machst du dann, wenn du sagst, ey, jetzt will ich mal so richtig das letzte Wochenende genießen, gibt es so Momente, Auszeiten für dich? Äh, ja, die gibt's schon. Also ähm, Auszeiten in dem Sinne, dass ich vielleicht mal nicht den ganzen Tag im Stall bin, sondern vielleicht Ach. mit meinen Kindern mal was Schönes unternehme, mit meiner Familie essen gehe. Das sind schon so Momente. Die Selbstköchin bist du nicht so, ne? Nein. Das habe ich schon mir erzählen lassen. Also es gibt natürlich auch mal warmes Essen. Also es gibt ich koche auch was. mal warmes Essen. Ich koche Gutes. auch mal was, aber ähm, dadurch, dass es halt hier auch immer sehr, viel, sehr schnell gehen muss, also sind es dann eher die Nudeln mit Tomatensauce oder mal ein Salat schnell. Lecker. Aber ähm, letztendlich, äh, wenn wir wirklich mal Zeit haben, gehen wir halt auch ganz gerne wirklich mal Essen oder genießen mal, gehen wir irgendwo in eine Therme. oder auf irgendeinen tollen Spielplatz oder irgendwas machen, war, dass die Kinder auch mal andere Wollte ich gerade sagen, Welt die fordern das ja, ja wahrscheinlich auch. Ne? Ja, irgendwas das anders. versuchen wir schon auch. Und das sind dann schon so Auszeiten, die ich dann auch genieße. Auf jeden Fall. Urlaub, ist das überhaupt ein Thema? Mein Mann äh, zum Leidwesen meines Mannes eher nicht. Also er war dieses Jahr alleine im Sommerferien mit meinen Kindern unterwegs. Okay. Die sind nach Österreich gefahren. Und dadurch, dass das mit den Turnieren ja immer ein bisschen schwierig zu vereinbaren ist und man lieber, also dann da das eine Turnier noch hat, da das andere, das kann, kann man nicht abschlagen, kann man nicht verschieben. Ist es ist dann eher so, dass man sagt, okay, dann fahren wir lieber im Herbst. Aber dann schon? Dann fahren wir. Also okay. deswegen, diesen Sommer war ja alleine einmal. Und wenn jetzt nicht unbedingt ein Championat ansteht, dann würde ich auch im Sommer auch mal eine Woche mitfahren. Aber dieses Jahr war es halt einfach ein bisschen schwierig mm -mm. mit Training und Aachen und sowas alles. Dann hast du noch so nett gesagt, also der Weg oder vielmehr in der Startbox ist mit Hannes ein bisschen schwierig, da will er einfach los, da ist er an. Wie bist du denn? Bist du dann, willst du auch los oder bist du dann eher so ein bisschen ruhiger, konzentrierterer Typ? Was, was bist du für ein Typ dann? Also ich glaube, das könnte meine Freundin Corla Apel, die auch immer mit ja zum Turnier als Pflegerin, die können das bestimmt besser beantworten als ich. Ich glaube, die weiß, ich bin tierisch aufgeregt vom Gelände, also ich rede eigentlich nicht mehr viel bin so, also okay. wir sind echt jetzt so ein eingespieltes Team. Sie macht alles so im Stall und ich gehe noch, noch mal Geländer ab, mache noch mal dies und dann ziehe ich mich aber auch zurück. Also dann ziehe ich mich okay. mit LKW zurück. Manchmal schlafe ich tatsächlich auch mal. Ach komm, ja. echt, die Ruhe hast ja. du dann aber. Doch, ich muss sogar mich zwingen, mich hinzulegen und zu schlafen. Mal so zehn Minuten. Mitreden. Und ähm, einfach auch mich noch mal zu konzentrieren auf das, was da jetzt kommt. Also ich gehe noch mal ja. die Strecke durch im Kopf. Wo muss ich aufpassen? Was muss ich machen? Das ist schon so, aber wenn ich dann drauf sitze, ist eigentlich gut. Das ist, wenn man ja. losgeritten ist, genau. Fokus. So, das davor ist alles so, oh, man guckt sich vielleicht noch mal ein, zwei an, wenn man die Möglichkeit hat, guckt, wie reiten die das. Aber dann ist es auch so, dass ich mich zurückziehe und sage, okay, jetzt habe ich genug gesehen, jetzt konzentriere ich mich auf mich und das, was da kommt und versuche das zu fokussieren. Und dann, wenn dir so ein richtig cooler Parcours, wie wir es gerade gesehen haben, ein cooler Kurs gelingt wie in Wiesbaden, du gewinnst die Prüfung. Ja. Und dann wird hier abends steht wahrscheinlich gut weit so, total Kopf und du machst eine Riesenparty oder feierst du eher im Stillen? Also, das war, hatten wir tatsächlich noch nicht, dass wir hier eine Riesenparty gefeiert haben, weil ähm, meistens Hallo, kommen wir relativ sich spät an. nach Hause. Es ist ja so, dass wir Vielseitigkeitsreiter äh, meistens einen langen Weg haben und mhm. meistens sehr spät nach Hause kommen und dann alle am nächsten Tag wieder arbeiten müssen. Also, ich, zumindest, zumindest ich. Ich muss montags arbeiten, mein Mann auch, und alle, die dazugehören, müssen auch montags morgens wieder los. Von daher ist es eher so ein ähm, ja, freudiger Empfang logischerweise, wenn wir alle noch wach sind, dann freuen sich alle, aber so eine große party feiern wir eigentlich nicht mehr. Ist so, also ich sehe schon, wir müssen mal ein freies Wochenende für dich ja. ausgucken. <lacht> es ist schon, also, es ist natürlich immer schön nach Hause zu kommen, aber oft ist es sehr spät und dann packt man alles aus und schläft. <lacht> Grund genug zum Feiern hättest du ja, denn du hast vorhin so nett gesagt, manchmal ist es komisch, wenn ich so als Halbamateur zwischen Ach, den ganzen ja. Profis sitze. Ich meine, du bist seit wie vielen Jahren jetzt im Kader? Ich glaube seit 2013? Ich glaube, ja. Ich glaube Ach, 2013. Okay, wir glauben zusammen, dann ja. wird das stimmen. Äh, du wärst, sagtest du selber, wenn dir das mal einer vor 10, 12 Jahren gesagt hätte, hättest du gesagt, Quatsch. Ja. Aber du reitest wirklich oben mit. Ähm, ja, ist das schon manchmal so, dass man so sich so greifen muss, so nach dem Motto ups, ist echt wahr? Ja, also manchmal denke ich mir hoch, was, warum bin ich jetzt eigentlich hier, was mache ich jetzt hier und dann, dann gucke ich mir meinen Pferd und denke, okay, das ist auch dein Verdienst, also du hast das hier hingeschafft, das war nicht nur ich, sondern ähm, ja, war irgendwie so dieser Weg dahin, war schon steinig und hart, aber ähm, wenn man sich das dann wieder anguckt und sagt, okay, das haben wir jetzt gemeinsam hier hingeschafft und es ist schon cool, dass wir das so geschafft haben und zwischen Ingrid, Michi und Divo und Co. in einer Pressekonferenz sitzen, dann denkt man sich auch, ja, macht, könnte man sich dran gewöhnen, macht schon Spaß, <lacht> ist schon cool. <lacht> aber ich weiß auch das normale Leben zu schätzen, also das ist schon, schon gut. Gibt es denn schon, ich hätte fast gesagt, einen Nachwuchs-Hamilton? Hier hast du ja, du hast ja schöne Pferde hier stehen, ja, wir haben schon mal rumgeguckt. <lacht> äh, also einer, dem du zutraust, also okay, ein Pferd ist immer einzigartig, aber einen, dem du zutraust, der kann auch da oben mitspielen? Zutrauen tue ich sie, glaube ich, allen. Das ist ja immer so eine Sache. Es geht ja immer, ähm, muss ja vieles zusammenspielen, dass sie das schaffen. Und das von, von junges Pferd bis da oben hin ist ja auch ein weiter Weg. Also Hannes, sechsjährig, so wie die hier, der, sie ist schon Bundeschampionat gegangen einmal. Ähm, das hat Hannes nie geschafft. Das muss man dazu sagen. Also, man kann nicht immer sagen, ähm, wenn das junge Pferde sind, wird das mal guter oder wird das vielleicht doch eher was zum Verkaufen oder wie auch immer. Also wird das einer für es oder nicht? Das, mm. kann, ich, das kann man ja gar nicht so sagen. Das, yeah, man, das entwickelt sich halt. Ne? Ähm, die süße Maus, die geht halt jetzt schon ähm, drei Sterne sehr gut. Ist auch schon mal vier Sterne gegangen, aber die habe ich halt auch noch nicht so lange. Wir kennen uns noch nicht so gut. Das muss halt alles zusammenspielen. Ne? Sowas geht halt nur, wenn man eine Einheit ist, sage ich mal. Und das mm. dauert natürlich jetzt eine Zeit. Also ich könnte jetzt nicht sagen, ähm, mit dem werde ich jetzt nächstes Jahr sofort äh, Euro. Oder Tokio. Das Stimmt. Tokio. Sehr <lacht> ein Ziel. Jetzt, also das dauert halt noch eine Weile, glaube ich. Also das habe ich jetzt nicht im Stegreif aus der Tasche einen, der das gehen kann. Also du hast Potenzial, an das Potenzial, du glaubst ja, und wir werden beobachten, was daraus ja. wird. Wenn du nicht reitest, hast du vorhin uns schon gesagt, nachmittags hast du dein Arbeitszimmer, das durften wir uns ja vorhin schon angucken.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 diesen ganzen Trakt hier ne? mhm. und ähm, den, muss man, den muss man schütteln und bewegen können. Mhm. Wenn das nicht der Fall ist, dann muss man dann natürlich ganz schön lange dranbleiben, damit der Muskel anfängt loszulassen.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 Josefa, jetzt bleibt uns nur noch vielen, vielen Dank zu sagen. Das war ein hochspannender Tag hier bei dir. Und jetzt würde ich mal sagen, alle Mann, super gedrückte Daumen für die Euro. Vielen Dank. Zweieinhalb Kann Wochen sind es noch. Und wir wünschen euch echt, das wird ein super Kurs irgendwie. Ich glaube, das, das spürt man schon. <lacht> ja, erst vielen müssen Dank. wir ankommen. Aber schön, dass ihr da seid und da wart. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und wir kommen gern nochmal. Ja, sehr gerne. Immer zu. Mir. Also, tschüss. <lacht> tschüss. also